Ich sugar euch wieder vom Stubaier Gletscher Platz genug. Was soll man da sagen bei den Verhältnissen? Wir haben super griffige Naturschneebiesen. wir haben die Anlagen offen, die Biesen sind offen bei der Bergstation, also von der Höhchenstation, bis in ins Talobi, die wilde Grube ist offen, der Fernauweg ist offen. Also man hat wirklich Platz zum Skifahren. Es ist einfach ideal.